den Stift richtig in die Hand nimmt, dann hat es dann, wenn es in die Schule kommt, schon die perfekte Stifthaltung. Und da, genau darauf kommt es an. Schauen Sie, ich zeige Ihnen einen Trick, mit dem Sie Ihrem Kind das einfach beibringen können. Sie lassen den Stift auf dem Mittelfinger Ihres Kindes ausruhen. Und dann kommt das Krokodil und schnappt den Stift und schon haben Sie die perfekte drei punkt stifthaltung Mit dieser Stifthaltung, das hat sich gezeigt, lässt sich am schönsten schreiben und am schnellsten schreiben. Und deshalb sollten alle Kinder diese Stifthaltung benutzen. Am Anfang kann es sinnvoll sein, eine zusätzliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, die Sie in jedem Schreibwarengeschäft bekommen. Sie stülpen dieses Teil über einen normalen Bleistift und dann fällt es dem Kind viel leichter, diese dreipunkt punkt stifthaltung einzunehmen. Wie bringt man Jungs dazu, den Stift häufig in die Hand zu nehmen und damit das zu üben? Durchs Ausmalen, am besten mit Malbüchern, die Motive zeigen, die die Kinder, die Jungs faszinieren. Baustelle, Traktoren oder Zirkus oder was auch immer. Es kommt nicht darauf an, dass Kinder ähm, zeichnen, abstrakt zeichnen oder wie auch immer. Es kommt darauf an, dass wenn sie in die Schule kommen, zwei Dinge können. Einmal den Stift richtig halten, die Dreipunktstifthaltung, wie schon Ihnen gelehrt. Und Sie brauchen eine gewisse Kondition in den Muskeln Ihrer Finger. Und das kriegen Sie, wenn Sie häufiger malen. So, jetzt wissen Sie alles über die richtige Stifthaltung. Viel Erfolg beim Lehren. Reiseapotheke. Ich werde oft gefragt, was soll ich denn mitnehmen, wenn ich mit meinem Kind, mit meiner Familie verreise? Meine Antwort darauf ist meistens relativ kurz. Und doch sind ein paar wichtige Dinge,